Alter, die sind OP, die haben den Lego-Bäschen! Ja, komm her! Die kämpfen da, habt ihr's gesehen? Hey, to win is the way to win. Legendary! Krank. <lacht> Ingenieurin, Engineer Gaming. <lacht> Ey, du bist ja auch Level 100 jetzt, cool. Ich bin 102 ja. Ey, also jetzt hab ich ein bisschen mehr Respekt vor dir vorher gar keinen, aber jetzt schon. Das erinnert mich an die guten alten Zeiten. An die guten alten Zeiten. Die Zeiten noch gut und alt waren. Als die Zeiten noch schön alt waren. Jetzt sind sie voll jung, Alter. Ich bin doch kein Pedo. Manchmal. Ciao. <lacht> ja, hat funktioniert. geht. Abfluss geht. <lacht> das mir gefallen. Auf gut. Und dann so. Hab <lacht> mich auf. Ich will sehen. <lacht> Äh, Leute die sind hier! Leute, warte Nein, nein, nein! Junge, wie kann der so lange überleben? <lacht> Ulti, <gegen> Ulti. <lacht> Tja, dann suchen Ulti. wir mal, wenn der bessere Ultra hat. Und wir jumpen so auf ihn zu und er drückt ihn einfach kaum. Oh shit! Ja, das war's, der ist wieder voller. Schafft er nicht. Geh in die Bühne! Ehe dich hier, dich Ehe hier, dich drücken, Ehe drücken! Heilen! Ja, oh, also, was macht er? Geh in die Bühne! Ich verliere meinen Verstand! Ja, du hast mein Verstand denn? Ich habe ihn verlogen, kann nicht jemand sagen, wo der ist? Das will ihn mal sehen. Oh! Raus! Haga? Ich mach jetzt einfach einen Black -Speed rein, zack! Okay. <lacht> Oh, Alter, okay. da habe ich richtig gut gespielt. Oh, warte, wollt das sehen? Okay, warte ich mal kurz an. Äh, hier. Ah, oh, schade, schon vorbei. Naja, was soll's. Nice. Hi, Chris. Tschüss, Chris. Sie sind in okay. Gegangen. Sie sind in Führung gegangen, Meister. Oh. Kleister. Oh, unsere Lieblingsmap. Oh, no. Nee, nee, oh no, kriege! Okay, Hanzo hab ich. Ach, fuck! <lacht> Scheiße! Man kann aus ja, dann hat. Ja, viel Glück! Man kann aus jeder ein Situation. Ein wow! Wo ist der? Das Rotok. Das machst du nicht. Er dich einmal weil ja. Ist das so? Okay. Man kann aus jeder Situation etwas machen. Er kommt verweckt? Ja. Hab ihn? Ja, oh, ich bin alles. auch ohne meinen Geschützmodus ziemlich stark. Voila, voila, ich klatsch dich weg. Voila, dich klatsch dich auch weg. Komm mit BAM, Alter. Was will die, ja? <lacht> hey Chris. Können Sie mir sagen, wo die Toilette ist? Leaving the Blizzard Campus. I need to know where the bathroom is. Ich, Heil. Was? Was? Wo dass ich geheilt werde. Highlight, Highlight, Highlight, Highlight des Spiels, Mike Bissassam. Okay, dann... Das, das, das, das okay. gucken wir uns an, das ist wunderschön. Führungsrolle, oh, oh Fernseher, guckt auch. Mr. Schwarzer Mann, Wald. Chris du mal Symmetra? Haben <lacht> wir Was war das? Ja, ich will nicht in meinen Spot kommen. Na ja, komm, komm her, komm her, ja, <lacht> komm her. <lacht> ich liebe diesen Charakter. Ich bin überhaupt nicht OP okay mit den Scheißgeschützen. <lacht> oh Gott. Oh! Okay, gut. Ich kann sie bitte nicht. Es wie wie kein Zweiter auf die, aber ich kann die nicht. Ich habe einen Headshot gemacht, ich bin zufrieden. Sie bricht sich einfach um. Und jetzt haut mal richtig eine rein hier! Vor allem du, schwarzer Mann! Ist das scheiß Ärzte? <lacht> ja. Oh! <lacht> hey! Ich denke, also denke ich. Oh! oh. Ich denke, also bin ich. Da Oh, so schön. Du da! Du hast noch ich nicht doch, abonniert zusammenbauen kann. Kann man auch wieder zusammenbauen. Ich habe drauf gewartet. Er läuft denn da als Soldier 69 rum oder als Reaper oder als halt meine Mom Ist also. Oh, nice. Oh. oh ah. Das war weiß ich. <lacht> <bist> <lacht> ich weiß nicht, wo ich bin Boah, Mann, ich wollte den noch grillen! Grillen, ja, ich grill den, ich grill den Reaper. Grill -Team. Äh, ich bin von Level 24. So, bitteschön. Ich sterbe mich auf den Arm nehmen. Hä? Ja. okay. okay. Und Sicherheit, Viren und Bedrohungsschutz. Okay, Wir halten Stand! <lacht> <lacht> ah, <was ist> das? <lacht> die haben einen Lego-Bäschen! Alter, die sind OP, die haben eine Lego-Bäschen! Ja da können wir sowieso nicht gewinnen gegen den Lego Bash. Ich guck ihn dir an! Äh. Äh. äh. Also ich glaub wir haben einen Smurf hier. Ich glaub nicht, dass der... Yo, der ist wahrscheinlich Level 24! Ich glaub wir haben einen Smurf. Äh. äh, Hilfe, Hilfe! Bei mir ist eine. Hier, bei mir ist ein Zubat! Bei oh, mir ist ein Zubat. Hab ich hab boobs. Was ist passiert? <lacht> was, ist, was, was ist passiert? Ich hab die kurz überrannt. Jetzt <lacht> muss Arme Arme. ich mal nachdenken. Ich sitze da nützliche Geschütz. Ich, ich hab zeig uns zeig es uns doch, was ist passiert? Ich hab nützliche Geschützsachen gemacht. Erstmal die Spiele einfach abgestaubt und dann nochmal. Hä, <lacht> die stand einfach nur rum! Ja, ich sag ja, es ist so dumm. Komm, Mike. 3, 2, 1, los! Du bist drauf? Du kommst nicht in die te teleport, Mike. Nö, ich hab schon jemanden gekillt. Wenn du da deine Maschen machst, hab ich schon jemanden umgepickt. Und zwei sogar. Nein. Nein. Ah, fuck rein. Ja, nice, ne? Oh yeah! Yeah! Yeah! yeah. <lacht> Komm, müssen so auf. leicht anstrengend mit dir zu spielen. Das ist nicht anstrengend mit dir zu spielen. Okay, vielleicht ein bisschen. Ja, Hinter uns, hinter uns! Hinter uns. Ja, wie du das denn? Ach so, du ah, ah, nein, nein, nein, nicht einspielen! <lacht> ja. Das war ziemlich dumm. Oh! kämpfen gegen die unten! Ähm, ich hab schon die beiden tot. Ich muss nur auf den einen töten. Wer denn? ist sie schon tot in schon Oh, ich, ich seh ihn! Ja, nice! Ich geh schlafen, guten Abend. Ich muss mich hier auf die Treppen. <lacht> das ist so böse. Naja, also. Du rennst dann. Die Mücke ist hier. Ja. Eigentlich müsste wenn man Tracer pickt, eigentlich so einen Sound kommen sollen. Nur wegen mir gewonnen. Ich habe den Damage gemacht. Aha, den Tod nicht mehr reingekriegt. Aha, ich habe mir noch 6 -0. So noch von 2 auf 5 Vogelmann 125, Alter. Uff. Alter Vogelmann, der gar, gar nichts kann. Vogelmann. So, meine Damen und Herren, ich wünsche. Nein, wir Runde, noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Da wird das Spiel sehr gut gefallen. Noch eine Runde, noch eine Runde, noch eine Runde. Ich hoffe, dass die da sich allen einen ganz. Hallo, Fall okay, er spielt jetzt ohne dich. Komm, let's go. Leute, komm. Ohne Chris. Der braucht <lacht> schon Chris. Bis nicht Chris. Ciao. Okay. Komm. Hi, ich bin Chris. Zack. Guck mal, McPhee ist so ein cooler Charakter. Ich bin so gut mit McPhee. Zack. Oh mein Gott, heftig. Let's go. Natürlich muss ich hier prominent zeigen, was für ein Main ich bin. Deshalb nehmen wir Lego-Bärchen. Ich brauch Chris dafür nicht. Ich kriege das also auch selber hin. Also ich meine, wenn alle Stricke reißen, Bärchen rettet immer den Tag. Fuck, was jetzt? Äh, äh, heilen? Ich heile euch. Ja, ich werde euch heilen. Das wird definitiv funktionieren. Rein da, meine Krieger! Rein da! Los, meine Krieger! Kämpft! Kämpft! Kämpft, meine Krieger! Uh! Leti, bis raus! Wie komme ich zu dem? Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh, das war so das war bestimmt so eine schlechte Runde. Komm, ich bin nochmal. Also wenn es schon mal so anfängt. Was? Level 20 Level 10? Muss ich wirklich alles carry heute? Wo sind denn alle? Da hinten sind sie alle. Jugend, die kämpfen da. Habt ihr es gesehen? Die kämpfen da einfach. Das geht doch nicht. Das muss man noch anstellen. Genau, ihr geht da lang, ich gehe hier lang. Das funktioniert ja auch nicht. Was, was, was, was, was, was, was, was, was, was, was, was, was, Orisa und Bastion. Naja, die Sondercamp, ne? Wir gehen mal in die Mitte, ne? <lacht> hey, wann wollte lassen werden hier? Ja, ich dachte es mir schon. Komm mal her, Bastion! Bastillein! Komm mal her, Bastillein! Ich dachte, meine Ult macht voll viel Damage. Nö, Bastion ist wohl wirklich... Ein ist das dein Ernst? Gern schießen. Was soll ich bitte von dem Level 10er erwarten, Leute? Komm mal, wir machen das gleiche wie die. Komm, einer von euch spielt Orize, Research bebaste, let's go. Ja, ja, er weiß ganz genau, was ich vorhabe. Ja, wir machen jetzt exakt das gleiche, was die gemacht haben. Let's go. Ah, ja, sehr gut, komm rein. Rat euch, komm zu mir. Oh Gott, ja! Die wird gleich wissen Es ist wichtiger, die Mercy. Auszulöschen, fuck ich kann aber nicht, weil der andere B auf dem Weg ist. Wenn sie jetzt der Rest habe ich viel aufgehört. Ja, komm, was soll ich machen, Alter? Ich habe solche Nubis im Team. oder oh, alles ist rausgeliefert, der Genji. Leute, ich wollte ihn einfrieren. Okay, passt, passt, passt. Denkst auch nur du! Oh nein, er will die Widow, er will die Widow! Ich muss sie beschützen! Komm, nimm mich! Nimm mich! Oh, hast du mich nicht bekommen? Jetzt gibt's eine Abkühlung, mein Freund! Komm schon her! Yeah! Yippie! das war unser erster Win! Ja, bashen! Mit Bärchen gewinnt man immer, ne? Denkst du wirklich? Jetzt wüsste du sogar in welche Richtung du kommst. Da! Hab sie kurz erwischt. Wo ist sie? Wo ist sie jetzt? Okay, yeah, Alter, das können wir wirklich noch gewinnen, jetzt habe ich halt meinen besten Charakter nicht mehr, trotzdem, das können wir noch gewinnen, aber zur Sicherheit aber, ja, und jetzt, der Level 20 online Attack, ja, warum Genshi immer, okay, komm, komm, das können wir gewinnen, das können wir gewinnen, ich fühle mich ziemlich confident, dass ich das mit den kriege, nicht zu sterben, macht wieder die Rush-Attacke, das werden sie niemals erraten. Ich werde angegriffen. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht, Leute. assist ist, assist, assist Ich bin fucking dead. Oh. Wie lebe ich doch? Dein Ernst? Ah, Junge? Hallo, wo bist du dich? Wie soll ich das gewinnen? Wie zum Feck soll ich das gewinnen? Sag mir das mal bitte, einer! Ach man!